Kannst du helfen? Ja, es geht. Das einfach nehmen. Ich verstehe nicht, für was ich alles erst der Ägypterzeit muss wissen. Obwohl man das doch sowieso nicht später bringt. So mehr hat nicht. Egal, dann suchen wir mal. Was willst du wissen? Welche Flieger auf 1950 von der Sowjetunion aufgeschossen? You too. Wen Herzog hat den Echten Weltkrieg gestartet? Hans Ferdinand. Dem King Henry III. seine Frau. noch of Province. Wen ihr wart, die Day? 6. Juni 1944. Politisches System in England während dem Mittelalter. Also, ist ein Feudalsystem an der parlamentarischen Hierarchie. Oh, frag. Ist alles okay? Ja, das ist. Der Detail kinder voll den geilen TikTok gehen.